dann könnt ihr den Charakter von Menschen besser unterscheiden. Doch ihr werdet euch sehr freuen und Gott dafür dankbar sein, wenn ihr gutherzigen, aufrichtigen Menschen begegnet, die frei von gekünsteltem Gehabe sind, keine berechnenden Hintergedanken haben und gerne mit euch kommunizieren wollen. Doch vertraut keinem labilen Menschen, von dem ihr wisst, dass er sich oft widerspricht und noch als etwas Besonderes sieht. Seid ihr unsicher mit der Einschätzung von einem Menschen bzw. ihr wisst nicht so recht, ob ihr ihm vertrauen könnt, dann empfiehlt euch der Gottesgeist, mehr über ihn in Gesprächen und Begegnungen zu erfahren. Wichtig wäre es zu wissen, welche Lebensanschauung er hat und wie er sich in eurem Beisein anderen Menschen gegenüber verhält. Dann legt euren Gesamteindruck von ihm auf euer seelisch-menschliches Bewusstsein und spürt hinein, was euch die innere Stimme, Intuition, durch gute oder ungute Gefühle mitteilt. Auf diese Weise wäre es euch zum Selbstschutz besser möglich, Menschen mit einem guten oder zwiespältigen Charakter zu unterscheiden. Wenn ihr aus verschiedenen Gründen keinen Partner habt, dann versucht euch vorzustellen, wie ihr mit einem Mann oder einer Frau zusammenleben würdet. Stellt euch vor, wie ihr mit ihm oder ihr,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 um seine Sympathie zu erhalten oder glaubt dadurch eine herzliche Anziehung zueinander aufbauen und verstärken zu können. Sie werben auch nicht, um ein Dualwesen für eine Partnerschaft anzuziehen, auch wenn sie einmal aus verschiedenem Grund für kurze himmlische Äonenzeit ohne ein Dual auskommen müssen. Das brauchen sie deswegen nicht weil Ihnen die Ich bin Gottheit bei Ihrer herzlichen Anfrage immer ein zu Ihnen passendes Dualwesen empfehlen wird, für das Sie sich jedoch erst später nach Besserem kennenlernen und einer Anpassungszeit für eine Dualpartnerschaft entscheiden können. Doch um sich näher kommen zu können, umwirbt kein Wesen das andere durch besondere Geschenke oder mit auffallenden Gästen, um ihm auf diese Weise seine Verehrung und Zuneigung zu zeigen. Nein, dieses nach außen führende, gekünstelte Lebensverhalten, das sich Menschen und niedrig schwingende Wesen in den lichtarmen, jenseitigen Bereichen geschaffen haben, leben wir im Himmelreich nicht. Wenn wir von innen spüren, dass ein Wesen zur Dualverbindung gut passen würde, dann fragen wir es sanft und herzlich, ob es auch das Gleiche in sich verspürt. Wenn wir in völliger Übereinstimmung unserer Herzen schwingen, dann jubeln wir vor großer Freude und Glückseligkeit und danken der Ich-Bin-Gottheit für ihre universelle Übersicht und geniale Zusammenführung. Noch zur Bewusstwerdung ein Schlusswort des Gottesgeistes. Er rät den himmlischen Heimkehrern davon ab, sich in eine Lebensgemeinschaft zu begeben, in der sie mit einem gottverbundenen Partner zusammenleben, der aber im seelisch-menschlichen Bewusstsein geistig weit von ihnen abweicht. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Charakter zu weit voneinander abweichen, dann kann eine dauerhafte friedvolle und harmonische Lebensatmosphäre in Ihrer Partnerschaft nicht zustande kommen. Das ist meistens schon am Anfang Ihrer Partnerschaft ersichtlich, denn Sie erleben viele Missklänge, die aus Ihrer verschiedenen Lebensauffassung entstehen, wodurch Ihre Herzensempfindungen füreinander stets gehemmt und einmal völlig zunichte gemacht werden. Wenn die seelisch-menschliche Übereinstimmung nicht überwiegend vorhanden ist, dann sollten sie sich nicht auf eine Partnerschaft einlassen, auch dann nicht, wenn schon ein Sehnen nach Zärtlichkeitsaustausch vorhanden sein sollte. Bitte versteht, wenn zwischen zwei Menschen schon Zärtlichkeiten stattgefunden haben, dann werden sie von der körperlichen Anziehung mehr gesteuert als von der geistigen Übereinstimmung bzw. Ähnlichkeit ihrer Wesensmerkmale und Lebensweise. Könnt ihr das verstehen?